er sich. Und ansonsten bin ich in der Buchhaltungshölle. Aber ich hasse das so, dass immer, äh, egal, es ist ja alles einziges Chaos. Und äh, naja, lenke ich mal wieder ab im Video. Sorry, dass es gerade äh, zeitmäßig immer so ein bisschen anders ist, aber irgendwie musste auch so oft nach Hamburg noch und es ist gerade alles ein bisschen... Schwierig. Ähm, ja, wenn du auch solche Fragen stellst, willst, wie gleich, kannst du über ein Formular auf liebeschiff.de machen. Einfach suchskurs, so geht los, vielleicht sehen wir uns äh, in Essen auf der Lesung. Und heute haben wir, finde ich, eine spannende Frage, sowohl psychologisch als auch, äh, wenn man so will, spirituell. So dieses Gefühl, man hat sich sowas äh, Cooles, man hat so hart gearbeitet, hat sich sowas, äh, denkt man erstmal, Cooles manifestiert und dann. Ist es doch nicht so cool und ich denke, es wirft ein, also ich setze ja auch so Spiritualität immer sehr vorsichtig ein, es wirft ein, wirft ein gutes Licht drauf, dass dieses mit der Spirit, also so Sachen manifestieren. Es ist nicht so einfach, wie man so denkt, ne? Also ich glaube schon, dass, dass wir so ein Vibe haben und dass dieser Vibe äh, in der Welt so seine Wirkung tut, und häufig nicht so, wie wir das so denken und vielleicht können wir uns das hier mal anschauen. Ja, Nachricht äh, von Irini Fkowler und sie schreibt Hallo Christian, erstmal lieben Dank für deinen unermüdlichen Eifer, sich durch unsere Beziehungsdramen zu arbeiten und an 5D-Beziehungen zu glauben. Ja, auch wirre Zeiten gerade, ich weiß also gerade, man weiß gerade echt nicht, echt verrückte Zeiten, ey. aber gut, ich habe das lange getan und gerade kürzlich komplett den Glauben verloren. Ich verfolge schon seit äh, vier Jahren deine Videos, habe viele deiner Kurse gemacht, äh, Stefanie Stahlbücher durchgearbeitet und mir ganze Standardlisten und D-Rack erarbeitet. Heldenreise gemacht, zwei Jahre Schema Verhaltenstherapie. Äh, Heldenreise ist so ein, wenn das jetzt das ist, was ich denke, irgendwie so ein Art Konzept, wo du mit so einer Gruppe, ist nicht, so mit viel Tata und Tattoo, äh, ja, wie soll man sagen? Wieso? Äh, keine. Also keine Ahnung. Du machst halt so eine Heldenreise in deiner Fantasie und begegnest deinen Ängsten und deinen Dämonen und hat mich früher mehr begeistert als heute solche Sachen. Ähm, mich von meiner toxischen Familie distanziert, von meinen eigenen Freundschaften und vieles mehr. Mir ging es bis vor ein paar Wochen richtig gut. Ja, das ist ja schon mal gut, super. Ähm, ich hatte ein nice geiles Leben in vielen Konzerten, bin gereist. Ähm, alleine nach Liechtenstein und hat immer wieder Shitburger weggeschickt und nicht gegessen. Dann war ich auf dieser Heldenreise und da sollte man sich seinen größten Wunsch manifestieren. Meiner war, mehr Liebe als bisher in mein Leben zu ziehen. Ja, ich empfehle ja auch immer gerne meinen Manifestationskurs. Also ich ich habe hab da jetzt mit überhaupt kein Problem. Ich würde es nur genauer machen. Ich würde wirklich mich hinsetzen, ob du das jetzt in so einem Kurs machst oder genau aufschreiben. So stelle ich mir meinen neuen Partner vor, Der diese und jene Eigenschaften soll der haben. Ich würde mich jetzt heute nicht mehr hinsetzen und würde sagen, ähm möchte gern mehr, also so, so, so, einen, so einen unspezifischen Wunsch ans Universum schicken. Ich würde es äh, wirklich auch aus psychologischer Sicht, weil das ist kann man psychologisch genauso aufziehen, genau aufschreiben, was man haben will, so nicht einfach so mehr Liebe. Ja, es kann sein, dass dann mehr Liebe in Form von Tier kommt oder was weißt du alles nicht. ne Also ich würde das schon ein bisschen, ja, ein bisschen genauer da. Man musste auch eine Tarotkarte ziehen, die ich an mein Vision Board klemmte und ich glaubte daran, was diese Karte sagte. Sie zeigte zwei Menschen mit jeweils einem Kelch, den sie sich reichten. Ein Löwe für Kraft und das Gesundheitszeichen waren auch drüber ge geschrieben. Ich glaubte an eine ausbalancierte Begegnung und als wir uns genauer vorstellen sollten, sah ich ähm, einen äh, Japaner und wie wir lustig mit Kindern und einem Van durchs Leben reisten. Gut, ich meine Ich verstehe das alles, man darf nur ähm, manifestieren und so darf man nicht verwechseln mit ähm, doch wieder diesen Liebes-, diesen, soll ich mal sagen, Romantikmotor motor da oben anzuschmeißen. Das ist manchmal echt schwierig, weil der Romantikmotor motor da oben, der hat nicht den richtigen Vibe für so richtige Manifestationen. Ne? Damit manifestiert man sich immer nur wieder toxischen Kram irgendwie. Und das so zu unterscheiden, das ist ja immer wieder die Frage, also so verstehe ich das für mich: Manifestiere ich so aus so einer Neediness oder aus dem Ego oder wirklich aus meinem was, bewussten Selbst, so aus dem Oberhaupt, wie man vielleicht so in einer, ähm, ähm, Tit, wie nee, heißt das, ähm, einen inneren Team sagen würde so also das das sind halt so die Fragen ne und ich das hier so lese mit aber okay ich kann es trotzdem fühlen und alles gut ne und dann hatte ich ein seltsames Match bei OkCupid. Okay Cupid bei dem äh, Herren scheint nicht nur dass er Japaner ist man sah es scheint nicht nur nicht dass er Japaner ist man sah es ihm auch nicht an eigentlich matchte ich ihn nur weil er augenscheinlich auch mal ähm, genau, Mensch, ärger dich nicht, Weltmeister war und ich dachte, hey, da traut sich was, was ich auch kann. Er war nicht mal eine 10 von 10, sondern eine 6. Ja, gut, jetzt mit dem Aussehen muss jeder selber wissen, wie wichtig er das nimmt. Also, ja, alles gut. Ähm, Aussehen ist, ich es ja gerade für Forschung, immer wichtiger geworden über die Jahre. Ist vielleicht nicht so die beste Entwicklung, aber ist, wie es ist, ähm, ja. Als dann plötzlich herauskam, dass er Japaner war und aus, mein, aus meiner kleinen Lieblingsstadt in Japan kam, dem ich aus der, die ich mir beim Meditieren immer als friedlichen Ort vorstellte, da hielt ich das für ein Zeichen vom Universum. Ja, absolut, kann ich total verstehen. Also, kann ich total verstehen. Und äh, trotzdem, wenn man sich so Sachen äh, manifestiert, man macht ja häufig auch keinen Zeitstempel dran, ne? Also, kann sein, dass das alles, was du da, kann auch sein, dass es zum späteren Zeitpunkt kommt und nicht zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt denkst, aber, aber ich kann total verstehen, dass man dann so, ah, ja, der ist es jetzt, aber ich kann nur immer wieder sagen, ob ich jetzt an Spiritualität glaubt oder nicht oder an Psychologie oder nicht, wenn ihr aus toxischen Beziehungen kommt, wirklich guckt euch ein Date nach dem anderen an, egal wie viel Zeichen ihr da seht, wie viel was da alles zu passen scheint, äh, ob Kirchenglocken läuten, wenn ihr zusammenkommt, ob der Mond scheint, wenn ihr zusammenkommt, äh, ob es irgendwelche absurden Zufälle gibt. Wirklich äh, schmeißt das alles an die Seite und guckt, okay, Standards und Dealbreaker, was fühle ich hier? Erste Date war gut, okay, zweite Date, komm, tre treten obsessive Gedanken auf. Das ist wirklich mein ganz dringender Rat. Geht wirklich aus dieser ganzen Maschine raus und macht das, was ich euch jetzt zeige, meinen Kursen auch, wirklich ganz. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack. Wirklich ganz emotionslos. Okay, erstes Date, zweites Date, drittes Date. Wie läuft's jetzt? Obsessive Gedanken äh, werden Standards eingehalten und so weiter und so weiter. Natürlich auch auf sich selbst gucken auch. Äh, fange jetzt an mit Bindungsangst bei jemandem, wo es gar nicht nötig ist und so weiter. Ja. So, äh, so, schließlich hatte ich das ja manifestiert. Fol folglich hatte ich wahrscheinlich die Anzeichen habe ich wahrscheinlich die Anzeichen überrannt und war zu euphorisch. Vier Wochen später äh, sahen wir uns jedes Wochenende. Der Wettsport war fantastisch. Wir tanzten zu Hause manchmal aus Leichtigkeit. Wir lachten unendlich und tauschten uns auch über die Dramen aus. Äh, ja, gut, mal ein bisschen hin. Ja, wie gesagt, mich würde mal interessieren, ob es zu obsessiven Gedanken gekommen ist. Aber naja. ja, vielleicht hätte ich stutzig werden sollen, dass er nicht gut über seine Ex-Freundin sprach dass er in den 30 Jahren war, nur noch keine Ausbildung abgeschlossen hatte, dass er mehrmals sein Leben vorher hingeworfen hatte. Aber alles hatte ich nicht klar gesehen. Ja, ich meine, gut, wenn man verknallt ist. Gott. Aber ja, das sind genau die Sachen, auf die man dann natürlich auch guckt. ne? Plötzlich am vierten Wochenende stieg er äh, aus dem Bus und sah mich anders an. Er wirkte abwesend, aber ich dachte, ich spinne vielleicht und meine Verluste anschlägt zu. Doch als er, als wir auf irgendeiner Veranstaltung waren, wirkte er weiter abwesend und am nächsten Tag erzählte er von äh, ja, psychischen Problemen, Wut auf die Ex, aber das wird mich auch schutzig machen. <lacht> dass sie erst letzte Woche all ihre Sachen geholt hätte, dass er all die Freunde durch sich verloren hätte und dass er gar nicht mehr wüsste, ob er in Deutschland sein wolle. Am meisten hat wie das dann all seinen Worten nicht mehr mich sah, ich fühle aus allen Wolken. Ja gut, hier haben wir jetzt jemanden, ich meine, das ist immer scheiße, wenn, wenn man jemanden datet, der, sich gerade getrennt hat, dass es natürlich dann noch emotional noch besetzt davon ist und äh, ja, die Ex ist immer schwer zu schlagen irgendwie und äh, äh, meines Erachtens war er plötzlich in Depressionen gefallen und hatte auch wesentliche Dinge beschönigt. Ja, wissen wir jetzt nicht, aber wie gesagt, diese Phase direkt nach einer Trennung, sie hat gerade die Sachen abgeholt. Äh, wer weiß, wie lange es her war, haben die sich erst letzte Woche getrennt oder was oder vor vier Wochen, meinetwegen auch. Ja, das ist natürlich ist nicht in der Verfassung vielleicht jemand Neues kennenzulernen. Ne? Trotz aller Zeichen des Universums. Äh, plötzlich war seine Ex-Beziehung nicht fünf Monate her, sondern erst drei Monate. <lacht> also ich könnte ja wetten, dass sie auch weniger als drei Monate her war. Und äh, ja, er hat er dem mal eben in the fucking face gelogen. Also ich finde, man muss ja nicht alles erzählen, was vorher war. Mein Gott, äh, das äh, muss echt nicht sein. Aber wenn jemand nachfragt... Und du dann in the fucking face angelogen wirst. Könnte man ja sagen, fünf Monate, drei Monate ist ja kein großer Unterschied. Ja, vielleicht war es aber auch nur ein Monat. Und es äh, und ist schon mal eine Bereitschaft da, dich einfach in die Fresse zu lügen. Ne? So ist es einfach. Ne? Äh, zusätzlich gab es an diesem Wochenende einen äh, Kondomunfall, den er erst verschwiegen hatte. Gut, lassen wir mal so stehen. Und dann, als wir zur Apotheke gingen, war es für die Pille danach zu spät. Ah, okay, über dich gerade zu spät. Ah ja, aber okay. Mhm. Gut, als er weg war, wusste ich schon, ich sehe ihn wieder, er sagte das Gegenteil, aber ich habe das auch gespürt. Letztlich ließ er mich dann emotional am Telefon öfter verhungern, war nicht mehr derselbe. meldet sich nur darum zu wissen, ob ich auch nicht äh, schwanger bin. Als ich mich aufregte und auch benannte, was er mir da angetan hat, blockierte er mich. In seiner letzten Nachricht kündigte er an, dass er am Ende des Jahres wieder nach Japan zurückgehe, seine Wohnung gekündigt habe, seinen Job, sein Studium im Nagel hänge und mit mir auch keinen Kontakt mehr wolle. Er hat sich eingebildet er könne eine Beziehung führen, müsste sich aber erst um seine Depression und sein verkorkstes Leben kümmern. Ja, aber da hat er echt gesagt recht. Also, ist <lacht> offensichtlich, äh, ich meine, klar, jemand, der jetzt äh, wegzieht, sich gerade getrennt hat. Aber letzten Endes ist er einfach auch nicht richtig verknallt in dich. Ne? Sonst würde das alles keine Rolle spielen. Ne? Äh, seine Psychologin habe ihm geraten, sich nur noch auf sich zu konzentrieren. Gut, ich würde auf sowas, was Leute sagen, was ihre Psychologen gesagt haben, würde ich nicht viel geben, weil das wird auch, also es kann sein, es, aber wird häufig vorgeschoben auch um, weiß ich nicht, die hat gesagt, so das und das machen, ähm, kriegt man nicht so viel Ärger, wie man sagt, ich mache jetzt das und das, ähm, naja, aber ist auch letztlich egal, ne, ehrlich gesagt ist mir irgendwas kaputt gegangen, ach, nein, ich will nicht verhärmt und hoffnungslos sein, aber dieses Manifestieren ist so sehr nach hinten losgegangen, dass meine ganze Arbeit am Liebeschips so sehr umsonst war. Glaub mir, da war nicht ein Fatzen von umsonst und auch all die Analysen meiner selbst und Beziehung, die Bücher nichts gebracht haben. Das hat mich im höchsten Maße aus der Bahn geworfen. Ja, verstehe ich natürlich, aber… Man könnte jetzt auch, ja, na gut, man waren es nur vier Wochen, ne? Es war jetzt nicht vier Jahre irgendein Scheiß oder so. Ähm, du hast jemand, der einfach nicht passt, von dir weggebracht, auch irgendwo wieder äh, war, was ich was Gutes finde. Und Aber ich komme gleich nochmal mal darauf zurück. Ähm, ich glaube gerade felsenfest, dass es nun vorbei ist, weil ich solche vier Wochen noch nie erlebt habe. Das ist Actually, meiner Ansicht nach ein guter Punkt, an dem du jetzt bist, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, mein Meditationswort ist auch beschmutzt. Ja, jetzt fällt das Ganze mal wieder ein bisschen runter. Also ich verstehe, dass es das total frustrierend ist. Also ich kenne auch diese Phasen, wo man so denkt, man hat jetzt alles verstanden und dann kommt wieder so eine Pflaume, sage ich jetzt mal. Wie frustrierend das ist, verstehe ich total. Aber ich kann nur immer wieder sagen, es kann von einem Tag auf dem anderen vorbei sein. Und oft zu einem Zeitpunkt, wo man nicht damit rechnet und plötzlich lernt man jemand anders kennen, das ist ganz anders, das ist auch wieder so ein bisschen Drama, ah, oh, toll, Universum, also es ist nicht ganz so, wie es dann oft ist, wenn ein bindungssicherer Partner kommt, ähm, dass es ruhiger abläuft, dass diese ganzen Themen plötzlich überhaupt keine Rolle mehr spielen und äh, aber auch nicht äh, rosamunde pücher alarm ist von morgens bis abends, ähm, ja, das hat nicht so diese Signatur, sage ich jetzt mal, ne? Ich weiß nicht, ob ich noch Zuversicht haben soll, dass ich nicht allein ohne Kinder, mit Katzen, Ende. Ich bin Ende 30. Da bin noch so viel mehr kommen, glaub mir. Keine, also das, das hör mal, ich kann jetzt gerne frustriert sein mal ein paar Tage, aber nee, komm, Mund abputzen, aufstehen, weitermachen. Gibt ja nicht so viel drauf, ne? Ähm, irgendwann erneut aus keinem Mangel zu daten, erscheint mir fast unmöglich. Ja, ich glaube, du bist da am... Guten Punkt, aber komme ich gleich noch mal zu. Es hört sich vielleicht verrückt an, aber ich glaube plötzlich, dass es auf mir eine Art Fluch liegt. Nein, auf dir liegt kein Fluch. Das ist ein ganz normaler Ablauf. Äh, als habe mein Vater recht gehabt, er hat mal gesagt, mit dir hält es eh kein Mann aus und ich habe furchtbare Angst, dass er meinen Weg vorgezeichnet hat und all das Hoffnungslose wehren und an sich arbeiten nichts bringt. Doch, das bringt schon was, ähm, aber ich meine, das liegt kein Fluch auf dir, und was dein Vater gesagt hat, ja, natürlich beeinflusst, ich habe auch solche, ich war, mir hat auch mal jemand, äh, so ein chinesischer Arzt oder eine Ärztin, was ich gar nicht mehr, hat mir aus der Hand gelesen und also Pseudo-Chinesisch, nicht wirklich, also hier in Deutschland, und hat mir auch wirklich Sachen gesagt, äh, wo ich dachte, ey, das, äh, wo ich echt dachte, ey, ich das ich flipp jetzt hier aus irgendwie und äh, war auf echt total daneben und völlige Grenzüberschreitung und äh, ja, man denkt man dann so, äh, in manchen Momenten denkt man dann so, was stimmt und, äh, aber das ist auch so ein bisschen so eine Art, weiß ich nicht, Anführungsstrichen magisches Denken, so, das ist Quatsch, also äh, andere Menschen haben, letzten Endes haben die wenig, es sei denn sich zwingen nicht direkt wenig, äh, als Erwachsene haben die wenig Macht über dich, so, ne, und Wichtig ist, was du glaubst. und Aber es ist okay, wenn du jetzt mal eine Zeit hast, wo du frustriert bist. Alles okay. Ähm, ich habe so eine immense Wut, dass ich aufpassen muss, nichts kaputt zu hauen. Ja, kannst ja mal Holz hacken oder irgendwie sowas. Vorsichtig. <lacht> äh, aber vielleicht spannend, an dieser Wut nochmal weiter zu arbeiten. So, es ne? das das hat bestimmt alles einen Sinn. Auch mit diesem Mann. Man will es mal nicht wahrhaben, aber auch das wird einen Sinn haben. Vielleicht kommst du nochmal an eine Sache, die du noch nicht angeguckt hast, ne? Äh, ich glaube, es ist auch eine Wut aus Universum, dass nicht endlich mal Friede und Ruhe und Liebe einkehren kann. Ja, das verstehe ich total. Also, das, das habe ich auch ab und zu mal dass man denkt, oh, was? warum jetzt wieder das, warum jetzt wieder das? Ähm, ja, kann ich... Wir haben halt nicht äh, den Blick drauf, wir sitzen hier drin, wir sind in so einer Achterbahn, wissen nicht, was die nächste Kurve bringt und, und da kann, letzten Endes ist das auch so. Ne? <lacht> meine Freunde sagen immer, mehr als versuchen kann man ja nicht und dass ich so viele schon so schnell erkenne und nicht mehr in toxischen Beziehungen stecken bleibe. Ja, dann haben sie auch vollkommen recht. Das ist ein super Punkt, an dem du bist. Ähm, und was ich gut finde an dem Punkt ist, ist dieses gewisse Art von Aufgeben. Jetzt versteht mich nicht falsch. Also, ich meine das jetzt nicht auf so eine soll ich mal sagen, niedergeschlagene Art oder so, sondern dieses wirklich sagen, ich lass es jetzt los, ja dann, ähm, ich akzeptiere es, ich akzeptiere es, dass ich vielleicht nie eine Beziehung haben werde, ne? so, ich, ich war auch mal an so einem Punkt, da habe ich gesagt, so, ja, habe keinen Bock mehr drauf, hab keinen Bock mehr auf Beziehungen, ist mir das egal, vielleicht, mal irgendwie eine Affäre, ähm, draufgeschissen, ist mir scheißegal. Und ich bin auch nicht, ich bin nicht bereit, meine Standards wieder zu senken. Offensichtlich äh, passt niemand zu meinen Standards. Äh, ich bin bereit, ich akzeptiere das jetzt und äh, lebe mein Leben und Bums hat sich mein Leben total geändert. Ähm, aber erst an diesem Punkt und nicht vorher, als ich es wollte, dass es sich jetzt ändert, äh, das hat nicht funktioniert so, ne? Und ähm, ja, also das ist Schon immer noch, äh, man muss es wirklich, also ich habe die Welt nicht gemacht, gibt nicht mir die Schuld, aber man muss wirklich an so einen Punkt kommen häufig, äh, dass man sagt, ich äh, lasse es los, ich lasse Beziehungen los, das ist mir einfach egal jetzt und, und trotzdem aber nicht so die Tür zumachen, dass keiner mehr eine Chance hat so und das und da glaube ich bist du jetzt auch und da, das fühlt sich für dich jetzt vielleicht schlecht an, aber ähm, dass ich kenne viele Leute mich eingeschlossen, die wirklich kurz bevor sie jemand wirklich Vernünftiges kennengelernt haben, noch kurz vorher noch richtig Nerv hatten. Und äh, also dieses, dieses Muster löst sich plötzlich, ne? Und zu so einem Zeitpunkt, wo man nicht unbedingt damit rechnet. Und äh, das geht nicht so, geht geht zwar graduell, dass häufig so diese dieses Toxische immer kürzer wird und aber da bist du jetzt an so einem guten Punkt, ne? Drei, vier Wochen, ja, kürzer geht's halt nicht. Und ähm, ja, also ich kann dir da durchaus Mut machen. Weiß ich natürlich auch nicht, wie es jetzt, wie dein Leben jetzt weitergeht, aber äh, ist auch völlig in Ordnung, wenn du jetzt mal frustriert bist und auch mal in Ordnung bist. Ich habe jetzt gerade mal eben keinen Bock mehr, an mir weiterzuarbeiten. Das ist auch, kann auch, auch ein sehr, die eigene Schwingung sehr lockern. Dieses, ich mache jetzt mal was anderes, aber jetzt mal gar nicht mehr an mir. Ich habe auch genug an mir gearbeitet, habe keine Lust mehr. Kann auch einen sehr guten Vibe geben, äh, muss ich auch sagen. <lacht> ja, das kann ich dazu sagen. Meine Freunde sagen immer mehr zu suchen. Also hatte ich schon ähm, aber es heißt ja nicht, dass man jemals Glück hat. Ähm, ja, äh, da, also dazu wird bei mir ja bald neu, ein ganz neues Kurskonzept geben, also da werde ich dann nochmal was zu sagen. Also was ich jetzt über sagen, Glück ist nicht unbedingt das, was wir uns so vorstellen. Ich würde da nicht so viel drauf geben, also natürlich gibt es Glück, aber wir meinen damit häufig so dieses Dopaminmäßige, aber ähm, ich will da nicht so viel drauf geben, sondern einfach munter putzen und sagen, okay, für mich weitermachen, weitermachen, Leben machen, nice guys Leben machen, Konzerte gehen, was du vorher gemacht hast. Äh, noch mehr sagen, Universum, ey, pff, ich lasse es jetzt los, also mach meinetwegen, was du willst, aber ich lasse es dir mal los. Äh, und äh, gib's ab, gib's ab an, wie sagen die bei AA immer, gibt's ab an eine höhere Macht irgendwie und ähm ja, und aber es ist völlig in Ordnung, jetzt erstmal total frustriert zu sein und das kannst du kannst ja auch aufs Universum wütend sein, das ist alles okay. Ne? Vielleicht kannst du was dazu sagen, ich bin wirklich ratlos, vielen Dank, dass du dich der Mail annimmst, ich freue mich schon über dich und Aileen. Ja, hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und wir sehen uns bald wieder.